Bei unseren LED-Produkten setzen wir punkto Halterung auf die Kooperation und langjährige Partnerschaft mit Peerless, um unsere Produkte immer am richtigen Ort zu fixieren.